Es wird eine Kugel aus der Urne entnommen, jedoch nicht wieder zurückgelegt. Die Ziehung wird zweimal durchgeführt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt folgendes Ereignis ein? In beiden Ziehungen wird jeweils eine weiße Kugel entnommen. Zehntel. mal 2 Neuntel ergibt eine Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis von 1 zu 15. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Grundlagen der Stochastik.